Lobmanagement. Wer von Ihnen betreibt Beschwerdemanagement oder ist im Beschwerdemanagement-Prozess drin und kümmert sich darum? Ja, sehr gut. Ein paar sind Beschwerden will ja keiner, was wir zu tun haben. Beschwerde ist böse. Vor 20 Jahren habe ich mit dem Thema angefangen und habe mir gedacht, irgendwie ist das Thema doch so geil. Das müsste eigentlich jeder begriffen haben. Ich muss bald ein neues Thema haben. Heute werde ich gebucht als Kinodrehner und rede über Beschwerdemanagement, wo ich denke, alter Schwede, Leute, was habt ihr gemacht die letzten 20 Jahre? Aber... Wenn ich mir Beschwerden angucke, Unternehmen, und ich habe diverse gesehen, es ist nicht immer nur, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht da drin, sondern da steht auch manchmal sowas drin wie, euer Kontoauszugsdrucker hat am Freitag nicht funktioniert, ich war am Samstag noch mal da, hat immer noch nicht funktioniert, aber am Montagmorgen war ich beim Herrn Müller am Schalter und der hat mir geholfen, wie immer, der ist nämlich nett. Erfährt der Herr Müller das je, dass er nett ist, dass es ein Lob gab, so gut wie nie. Es gibt äh, ein paar Online-Banken, die ich kenne, die das extrem geil machen. Die zerlegen jede Beschwerde in Einzelanliegen und routen diese Geschichten zu. Hochprofessionalisiert, die sind aber seit über zehn Jahren dran. Äh, total brillant. Aber dieses Ding Lobmanagement verändert den Fokus auf das ist schlecht hinzu, was ist denn gut bei uns. Das ist ein kleiner Tipp. Äh, oh Gott, ich will das Wort nicht auf der Bühne nennen. Mindset und so. Äh, bin ich überhaupt kein Freund von allein, weil das Wort ziemlich verbrannt ist. Aber es ändert was am Gedanken. Ähm, und viele Leute reden so über, oh, wir haben Fachkräftemangel, unsere Mitarbeiter sind so demotiviert, bla. Ja, aber wenn Lobe im Keller liegen oder irgendwo versanden in einem Ticketsystem, äh, die man nicht nutzt, ist das ungenutzte Chancen, die man nutzen könnte, weil dem Kunden wird es gut tun, weil ihm schnell geholfen wird, aber dem Mitarbeiter wird es eben auch gut tun, weil er irgendwie sagt, ach guck mal, da hat mich mal einer gelobt. Nicht wie manche Vorstände, die ich kennenlernen durfte, die sagten, äh, nicht gemeckert, das ist gelobt genug. Dir gefällt der Blickwinkelkunde-Podcast?